Äh, uh, Creeper. Oh, sind so zwar Creeper. Gut. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Boba und Maro 2. Servus. Jo. Wir nehmen heute... In der Episode 3 auf, weil wir ja. unabsichtlich in die dritte gekommen sind, Ah, da bist du ja. Aber wir haben 31 Minuten, das heißt, das zählt als Folge 2 und 3 Wir werden es dann auseinander und dann passt das, ich hoffe das passt ja. <lacht> Muss passen So So, das war aber Ja, ich hätte gesagt in der Schlucht, dass du da gefunden hast die, die, Ja, war der? war da, wo ich hergekommen bin War das, warst du wo? wo ja, Ist der Zuckerrohr oder so? Oh, das ist ich baue mal auch Pause und ansonsten sind schon ein paar Hey das ist super Ja Ich habe da gerade noch Zuckerrohr gefunden mhm, Die wollte nämlich noch mehr ist das ist der, oh, da ist der ich glaub, ich Geil So, Essen haben wir genug Zuckerrat Ich hoffe wir machen die Folge ein bisschen mehr Weil wir haben noch nicht einmal Eisen Und das ist die erste Folge das ist echt Ich baue gerade Eisen in der Sekunde auch, wie du <lacht> gesagt hast Das ist echt Aber in der ersten Folge war ich schon mal full Iron was zwar nicht notwendig ist, wenn man gleich Tiers sucht, aber ja, ich hab's gemacht einmal. Sehr schön. Ähm, entweder du sagst du die kurz, oder ich schaue mal, ich schaue noch ein bisschen. Mhm. Ich glaube, du noch draußen angefangen? Ja, Zuckerwärme. Ah, da ist es. Das ist gefährlich da. Gut. Cool. Willst du da oben kommen? Den Weg entlang? Ich geh grad den Weg entlang, ja. Ich geh den Arm. Nein, ich doch, ich geh den Weg entlang. Hätte hey, du da Iron liegen lassen. Wie ist das gelangen? Nein, ich geh doch nicht den Weg entlang. Ich sehe, das ist zu weit. Ich geh irgendwie in die Schlucht. Mhm. Ich hätte gerne mal Iron Spitzhacke, aber das mache ich selber, glaube ich. Ich hoffe, ihr nicht durch, doch Macht zu. Ich will auch nicht, dass ein Monster von hinten kommt. So. Wie man sieht, habe ich das Texture ein bisschen bearbeitet. Jetzt haben wir neue Tools und neue Schwerter. Und ein paar Feinheiten habe ich auch noch umgeändert. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich habe die Schwerter nicht zu so dick gemacht, damit sie noch für BVB gut sind, aber Schaut ziemlich cool aus, finde ich. Sehr nice. Sehr hey, nice. So, da ist Iron. Hätte wohl nur ein Iron Block. So. No. Hätte aber zwei Iron, ich hätte so eine Iron Spitzhacke. Okay. Oh, aber das sieht halt kein einziges Item in der Höhle, ist so anscheinend nichts. Mit Glück. Ja, es sieht zumindest nichts. Aber vielleicht ändert sich das gleich. Da ist auf jeden Fall noch Iron. Ah ja, ja, Kübel wäre gut, Philipp. Ja, Kübel ist immer gut. Und immer auf dem gleichen Hotkey haben und immer schon, eigentlich immer schon, dass die mit da Kampf haben. Egal, ob wenn wir Alarm-Server sind. So. Weil deshalb immer. Oh, Diaz. Diaz? Was? Diaz. In der Höhle? Immer schon, Ja. <lacht> Ja, ich, oh, ich einer immer ich darf nicht schauen, oder wie? Ich brauche mal unser ganzes Essen. Ich hoffe, das ist da gleich mal fertig. Und ich habe auf jeden Fall noch viel zu viel schlechte Items, das sollte ich mir einfach alle weg haben. Mhm. Sollen wir jetzt schon eine Kiste bauen oder nein, bis jetzt nehmen wir alles mit mehr? Ja. Ähm, Aber ich glaube in der Schluchtbraten ein bisschen. Das brauchen wir nicht, oder? ja. Ich fange schon mal an mit in der Schluchtbraten. Ja, mach ich gerade. Ähm. Hey, ich habe keinen einzigen Block doch. Ich brauche aber noch mehr zum Braten. So viel. ähm. wie viel Holz hast denn du? Ich habe jetzt halt Okay. Hätte so nicht ultra viel, aber Nase. So. Es reicht. Ich hab ein bisschen ein Wort gefallen. Nice. Ey, warum habe ich nur einzelne Sachen? Das ist Hast du da einen schönen Weg oben gemacht? Nein. Na, naja, da wo ich es zugebaut habe. Ähm, Eisen habe ich schon, nice. Ja. Eisenspitzhacke tut immer gut. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit einem eigenen soll ich direkt die Spitzhacke machen oder damit oh, wir schneller abbauen oder ist es Verschwendung? Meiner Meinung nach ist es eher Verschwendung. Meiner Meinung nach wird Ne? Ich finde Iron ist ziemlich gut. Ja. Es lag ein bisschen, aber es liegt heute leider an unserer Internetleitung. Ich weiß nicht warum, aber es ist, hat sich nicht gepessert. Aber es ist nicht so tragisch. Ich mache mir mal die Brust, gell? Ja. Passt. Oh fuck. Deiner Meinung nach ist es K-Verschwendung? Wir wissen ja nicht, ob wir überhaupt für Dias anfinden. Auch äh, jetzt wird unsere Internet leider noch schlechter als früher, aber. Sehr so. Ah, ja, oh, jetzt hast geschafft. Aber kann man nichts machen. Kurze Like. Aber wir sind wieder back, glaube ich. Ja, er hat wieder betreten. Wir uns kurz ausgeschmissen. Alter, dummer. Alter, oh. Blitz. Das ist ein Iron. Das ist gerade. Was ist denn? Okay. Wie kreativ. Stuck. Stucked. Stucked? Ja. No. Oh. Auf die ist gestuckt, ich hab gestuckt. Gestuckt? Ja. Oh, ha. Hast du die ausgeschmissen? Ich hab die ausgeschmissen, ich geschmissen, die gestuckt. Ja. Zu mir. Ja, geht's nicht anders, ne? No. Ja. No. Kleines. Alle Sofa. Die Eisen du hast ja genug Eisen, ne Ja. Okay. Aber ich bin heute halt ein bisschen langsam bin noch ein bisschen verschnupft und alles. Aber es wird schon gut. Also, hast du alles. Wir haben so 30 Minuten, Philipp, aber die wird schnell vergehen, die Minuten. Vor allem, du hast ja. ein kleines Problem gehabt nie aber. Alter, da ist auch nichts so versteckt Da ist sogar noch Eisen oben So eine Menge ein Eisen ganz durch hat, wir bauen ja, oder? <lacht> <lacht> habe ja jetzt einen guten Ausblick Ich habe noch kein Eier, kein Kühe, falls mir gedacht <lacht> Kann man sich halt nicht mit mlg Cheese bewegen. Oder halt so ein bisschen. Jetzt so schnell dunkel. Ja, war immer alles. Echt ein bisschen. Ah, jetzt war es wieder. Kübel. Hi. Ich weiß, keiner isst das Fleisch, außer ich. Sollte jetzt eh schon wissen. Das Wasser absichtlich noch weg, dann wegen den Zombies daneben. Muss ich mich halt ein bisschen selbst unterhalten. redet doch keiner mit mir. Mhm. Problem noch immer nicht behoben. Doch jetzt geht's wieder. Gut. Das ist ein bisschen weniger Zeit jetzt, wenn man es genau nimmt. Ja, egal. Okay. What are you doing, Bruder? Kohle brauchen wir glaube ich auch noch. Ein bisschen habe ich schon was abgebaut. Ja, du weißt ja gar nicht, wo du bist. du spruchst noch weiter. Weiter oben, okay. Kennst du beim Namen lesen bin ich nicht so der Birner. Aber jeder hat seine Handicaps, oder was auch immer. Ah, der hat er den Block in der Hand? Alles klar. Hm. Äh, uh, Creeper, hallo. Oh, sind zwei Creeper? <lacht> gut. Wow, dass ich die Rüstung anhabe. Ja. Alter, ich hab grad gedacht, da steht noch einer. <lacht> um, alles klar. Ich bin, bin halt nicht so schnell in der Fortbewegung, merke ich, aber es wird schon. Ich nehme mal meine ganzen Sachen mit. Wir ja. müssen ja nicht die ganze Zeit warten, nur wenn wir was brauchen. Ja. Soll um, mal Iron, wollen wir mal eher auf Iron Equipped gehen, du solltest auf jeden Fall mal irgendwas Iron anziehen, bevor du das stirbst von irgendeinem Zombie, das kann immer passieren, wir spielen immerhin auf Hardcore. Like! Ja, man weiß nicht. Nein, man weiß nicht. Um, 18 Minuten, die erste Folge um. Ich nehme noch das ganze Kohle für die Levels mit, obwohl es halt nicht so viel sind. Mhm. Bist du da oben irgendwo? Ich bin schon immer viel da bist du ja, ja, ja. Sehr cool Ah, so viel Ei, ah, äh, Kohle Weiß ich sehe schon überall Dias, aber sind keine Dias Ich dachte, ich eine gute Schlucht Immerhin, Schlucht ist immer voll gut bestückt Eigentlich schon Aber bis jetzt da, oder du sogar Schwer beim Eisen finden. Kohle Ja, Kohle ja, habe ich ganz früh schon. Iron habe ich schon früh. Iron, ja, gemacht die mal Auf jeden Fall Iron. Um, Hose und Schuhe. Oh, die ist unterm Iron. Lol, geil. Sehr ja relativ klar, dass das so ist eigentlich, weil. Und so weit unten. also ein guter Spot. Holy. Geil. Das kommt uns echt zugute. Ich bin <lacht> aber die zweite Folge auch schon fast over und ich renne noch immer mit einer Tierbrust Ähm, um, soll ich dir mal was craften oder das craftiger Tier? Ja, Ja, kann ich gerne machen, aber du sollst mal. Entweder wir suchen uns, wenn du weißt, warst, warst wo ich bin. Ja, was du bist in der Schlucht. Ja, ich bin in der Schlucht, ja. Jetzt halt links von der Schlucht. Ah, das ist auch cool, ah, no. Gold, das ist auch cool. Und ich finde es gut, dass da noch keiner war, weil so groß ist die Border, nicht, oder? Wie schon gesagt, da wird bei jedem Spieler, was stirbt, um 35 kleiner. Und wir sind ähm, mit weniger als, ich glaube, ca. 40 Leute gejoint, müsste ich nachzahlen, habe ich gerade nicht den Kopf. Das heißt, wir sind schon ziemlich früh gestorben, aber es leben schon noch einige. Aber wie im Jemen auch halt. Deshalb ist die Border schon neu. Ja. Hey, bist du so drüben? Ja. Hm. So, dann machen wir da mal. Kommst du zu mir noch, oder ich zu dir? Ich komme zu dir, glaube ich, oder? Ja, ich, ich gehe da noch ein bisschen ins Eck. Kannst ich. schauen, ob ich da irgendwas vergessen habe. Weil dann gehe ich nicht mehr zurück oder so. Ja. Auch oh, Witch. Witch ist immer sehr schlecht, wirklich. Okay, na Namen mit dir ich mir jetzt nicht an. Nein, aber, aber es ist gut, weil man kriegt. Und auf der Seite gut. Ich bin links links, also wenn du von oben... Richtung äh, Wasserspots? Oh, ich würde sagen, wie mein Kabel. Bist du raus mit der Schlucht? Ja, wie mein Kabel schau. Da bist du hinten, nicht beim draußen Nein, ja nicht. Ja, da war so viel Wasser, Und da war Wasser zusammengebaut. Da kann ich nicht mehr ganz... Wenger essen, was ich nicht mehr oft hab. Ja, das da. Aber ja. Stuck, kann man nicht mit den Lagen Nee. So, die erste Folge ist over. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir machen gleich weiter. Und wir cutten wieder. <lacht> <lacht> also nicht wundern. So. Äh, da ist sowas Saufruf ein Haufen. Mhm. Sie wissen, wir sind wieder live in meinem. Ja, wir sind immer bei live in meinem. Was ist denn dann irgendwie was? Oh. Sport. Wir ändern den Rast Geil Ich mach da mal Hallo Und da. Mal als Braten Ja, wo hast du denn was rein? Da ist ähm, Algo Ja Da ähm. ist Brot, du bist auch schon gut Ja da ist ähm, Ich mach dir mal Wurst, gell? Ja Dann ja. machen wir uns Diaschwerter Oder? Oder wir brauchen, wir brauchen Spitzhacke sowieso Sicher aber ohne schwert Philipp ist ja blöd. Wir kennen entweder zwei Tierschwerden, weil wir brauchen unbedingt Tiers. Ich hätte vielleicht gar keine zu machen sollen. Du kannst es gern aufteilen, wenn du sonst nichts mit musst. Da eben ich mit alles also mhm. Achso, du brauchst das da. Warte, ich kann ich noch. Ist cool. Das ist jetzt aufstellen. Ah, wo ist das hin dann da? <lacht> ah. Alter also mein so, Iron ist kein Tod. Bist du schon dass die ganze Höhle Ja die gehen? ganze. Ja. Man. Bin alle gegangen, glaube ich, halt aber nur die Schlucht nur, also nichts weitergegangen. Ähm, okay. um, weil Kraftwasser so, die Kraftwasserkühlt. Soll ich das einmal da lassen einfach? Ja, wir lassen das einfach mal da, gell? Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye! Ciao!